Hey, willkommen zu Quick You, eine neue Serie, die ich starten werde, wo ich in nur ein bis zwei Minuten, ich habe mich noch nicht ganz entschieden, über ein spezifisches Auto reden werde. Besondere Fakten, Sachen, die ihr vielleicht nicht wisst und so weiter und so fort. Und dabei habe ich ein paar Infos am Screen. Hier unten steht der Text, den ich rede. Schaut, wie er wechselt. ja? Genau diesen Text lese ich vor, sozusagen. Hier drüben sind, für ungefähr 20 Sekunden oder 10 Sekunden, ein paar Daten zu den jeweiligen Autos. In diesem Fall sind es meine Daten. Sehr interessant, nicht wahr? Ähm, genau, hier oben ist dann immer noch der Name des Autos zu sehen. Und äh, ja, das ist so ziemlich alles. Äh, ich rede einfach ein bis zwei Minuten über irgendein Auto. Äh, und äh, ihr schaut es an. Eigentlich ist diese Serie nur dazu da, damit ich ein paar... Äh, Eventaufnahmen von anderen Autos verwenden kann endlich ich habe so viel auf meinem Computer rumliegen und ich möchte das in irgendeiner Weise verwenden ja und deswegen habe ich jetzt äh, diese Serie gegründet das hier ist natürlich keine echte äh, Episode, die erste Episode wird äh, in der Woche erscheinen und ich plane diese Serie tatsächlich donnerstags zu machen also zusätzlich zu den normalen Uploads so dass auch sollte ich mal am Sonntag nichts bringen so wie in den letzten zwei Wochen, ähm, dass ihr trotzdem was zum Anschauen habt. Okay? Äh, ich hoffe, euch wird die Serie gefallen. Ich denke, sie wird, weil ich finde sie sehr interessant. Sie ist für mich einfach zu machen. Und ja, dann sehe ich euch nächste Woche Donnerstag oder Sonntag, wenn ich wieder ein kleines Video habe. Hm. <lacht> Willkommen zu... <coughs>